LP. Und meiner Metal Mario Master. Mit zurück zu Play, Luigi's Mansion 3. Ja, und wir sind jetzt hier gerade in der Disco. Was kann ich für Sie tun, Saniro LP? Sie können mir, weiß nicht, ein paar Juwelen geben. Knopf. Dann bin okay. ich zufrieden. Ja, gut, äh, dann folgen Sie mir. Okay. Ja, wie gesagt, wir sind in der Disco stehen geblieben. Eben nachdem uns das Kätzchen uns beim letzten Mal wieder den Knopf geklaut hat. Aber das haben, haben wir schnell geregelt. Ja. Weil, weil wir herausgefunden haben haben dass, dass das kätzchen auf mich ich gar nicht reagiert ja. Ja. Ich, bin gar nicht ich bin kein unwichtiger nebencharakter ich bin, ich bin auch charakter Ja. Ich muss nicht posen. You should pose now. Oh. Au. Ich oh. Ja, ich glaube, ich glaube, wir sollten reingehen. Meinst du, wir sind, sollten wirklich in der Disco gehen? Ja, warum nicht? Meinst du nee, nicht, wir, wir sind voll die Party Crasher? Ach was. ich mal an, ich bin klemmt. Ich meine, die Musik hat gerade aufgehört. Sieh dir das an. Machen wir sie wieder an. Guck dir das an. völlig an. Wow. Meinst du, das könnte eine Falle sein? Ach, was? Eine Falle. Auf, äh. Ich weiß ja nicht. Äh, ja. Schlange. Und <lacht> ich gar sagen, das ist eine Schlange, ey. Die hat, die, die hat den Wurm auf der Tanzfläche gemacht. <lacht> <lacht> Das ist, ein, das ist ein ziemlich sicker Move. Muss es das nicht, dass der Wurm der sicker, Wurm, der sickeste aller, aller Moves ist? Ich kann den sterbenden, den sterbenden Mann machen. Also nicht der sterbende schwan Nein. wird hm. einfach nur ich bin Ja. du Machst die Fliege. <lacht> ich schlag das mal ein und wir gehen dann. Weg ohne irgendwas dazu passiert ne? Ja. So läuft das da hier. Hm, aber naja. Okay. Steck es weg. Steck es weg. Steck ist weg. Oh. Boah. Ja. Hm. Okay. Na ja. ist ja auf jeden Fall ein cooles Avro Der Knopf aber ist die 15. Also ist nicht das, worauf ich noch sage. <lacht> ja, vielleicht ist doch der Kusser. Ja, <lacht> hey, guck oh, mal. Dance-Battle? Okay. Okay, machen okay. wir ein Dance-Battle raus. Ja. Au! Der wäre glaube ich. Da ist der! Oh, wow. Na wow. Die schnappen wir uns. Hey. Hey. Oh hm. Eigentlich sind die gar nicht so schwer. Das ist wirklich gar nicht so schwer. Ich kann nicht rennen. Ich auch. Hey, ja. Ich, ich habe ihn. Oh, oh nein. Okay. Ich glaube, sie will ein Dance-Battle machen. Du, war nicht Was für sicke Moves die drauf hat! Na warte, die schnappen uns! Ja, hau, hau sie! Hallo. Und oh, wir zeigen euch jetzt, wie sicke Moves sind. Hey! Ah! Ich bin weg von der okay. Okay, okay, okay. Au! Au! Wirf mit Schallplatten nach hier. Was kannst du nachher? Schmeißen. Ich glaube nicht, dass das so bringt. Aua. Darum geht's jetzt hin. Au. no HP wow. <laughs> <laughs> Hey, up <Z. clears throat> Come here. <laughs> Groovy! Groovy! Ey, stell dich mal da drauf. Ey, weißt du, was du machen kannst? Aha. Wie wär's mit ein bisschen Verwüstung, bevor wir gehen? Ja. Unbegrenzte <lacht> <der> Macht. Oh, Vernichte alles. Und warum vernichtest du alles? <lacht> <lacht> <lacht> Ich glaube, auf der rechten Seite ist, äh, ist noch was zu vernichten. Äh, nein, oh Du kannst die hintere Wand noch. Äh, hintere rechte Wand noch hören. Ja, gut, okay, ich glaube, ich jetzt äh, ist es genug. mitweg kannst du abbrechen. Was? Was? Hm. Was? das? Was? Ne? Was? wir Was? Was? Was? Nehmt das, ihr Afros! Da ist was! Da ist was, was ich haben will. ha! -ha. Ah, der Kopfhörer meiner Farbe. Ja, ich will damit sagen, das ist ein blauer Kopfhörer. Und ich mag die Farbe. Wow. Ja, jedenfalls, wir können jetzt hier, hier noch da oben langlaufen. Ja. Oh. Yeah. Ja. Yeah. Mm. Mm. Okay. Warte mal. Da ist man die andere Richtung. ja. Ein Juwel. Oh, das war ein. <lacht> ja, ist wow. Wer hat sich denn überhaupt in den Club gelassen? Also, ich weiß auf jeden, jeden Fall, dass, dass man äh, die ganzen Bühnen hier, hier zum Einsturz bringen kann. Damit wir da beiden bei Schallplatten leicht. Jo! Ich glaube, das hat geklappt. Und das hat den... Disco, Juveen komplett. Disco, Juveen komplett. Schön. Sure. Ja, ich würde mal sagen, dann fangen wir auch mal so langsam an die Buhwust zu jagen. Ja. Sollten wir jetzt eben den Aufzugsknopf reinbringen und dann zurück zum Labor gehen? Ja, das heißt, wir machen jetzt noch ein paar Buchs jagen. Äh. Der Kugelsplan ist wieder da. Ich glaube, die haben noch nicht genug, noch nicht genug auf die Phrase bekommen. <lacht> Was ist mit dir passiert? Du bist runtergefallen? Knopf. Ich glaube, wir haben ja haben jetzt alle auf oh, ja. ja, ich glaube los. Halt. Oh. Oh. Wir sollten auch noch mal eben in Etage 2 fahren. Ich weiß nämlich ich weiß nämlich wo, wo das letzte Juwel ist Na, mach mal, mach mal. ja mal eine gute idee hier, hier zu finden ja ich kann mich ja zumindest noch an einige kann ich mich noch erinnern zwar nicht alle aber an ein paar wir werden hier sowieso auf einen walk zurückgreifen damit wir die juwelen finden leider hm. Oh. Oh. Oh. Ja. Hörst du das? Ja. Das tut sehr gut. Hm? Damit du das Vibrieren ja, spürst. Ja, ist schon ein bisschen. Aber nicht sehr stark. Wird stärker? Nee. das ist irgendwo unten? Ich habe so eine Vorahnung. Na los, was Unten links wahrscheinlich. Ja, ich sterben. Hier. Ja! Suchte, ja, ja na, hast du Angst. <lacht> <lacht> こういう Buูrellas <lacht> oh <komm> mal huら <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Ich, denke, ich, denke, ich, bin ich glaube, den haben wir schon. Ich meine, ja, wir haben doch schon alle Juwelen hier. Oh. Naja, aber wir haben immerhin einen Buhu gefunden. Ja, ja oder nicht? Ja. Ähm, kommen wir nun, nun zu der Stelle, wo ich äh, wo ich weiß, wo, wo das juwel ist. Äh, wir müssen äh, da lang. Wir haben alle Nein, wir haben nicht alle Juwelen in der zweiten Tasche. Wir sind jetzt in der zweiten Etage fal. Ich bin gewesen. Warte. Ja, stimmt. Ich das ist ja irgendwo ein Geist, also ein Buch? Er hat gerade vor dem Bürger durch die Tür gegangen. Ja, stimmt. Äh... Ähm, so. Das ist Oder, lass uns mal eben die Räume schauen und vielleicht ne, haben wir ja irgendwo noch ein Büro. Hier ist nichts. Ja. Mann, geil, ja, nervt nicht, ne? Da irgendwie so ein Zeichen dafür hat, ein Büro in dem Stockwerk ist und also ja. vorne mehrere bewehrt hat, so. Eigentlich, äh, eigentlich. Äh, ich müsste das durch das Vibrino und der Musik. Hier ja. Ist nichts. Ja. Ja, wir können ja auch zum Labor zurückkehren und äh, uns Hut wiederholen. Ja. Wir sollten uns mal in der Küche mal hier umschauen. Dadurch. Zip. Zip. Zip. Hast du das gesehen? Hast du diesen Trick gesehen? Oh. Hm, hier ist nichts. Ja wir, äh, ja, wir haben hier alle Juwelen. Ich weiß nicht ob es hier noch ein buch gab. Ja, ja wir holen es gleich. Wir kehren erstmal zum Labor zurück und holen uns ein paar buchfinder Ja, man wollte irgendwie das leisten können eigentlich. Ja, stimmt. Warum vibriere ich eigentlich so stark. Warte mal. Gehen wir nach rechts in das, in das Zimmer. Hä? Äh? Genau, da schon wieder, da schon wieder ja, ja. Tatsächlich. Hier. Nummer oder? Jetzt habe ich Namen. Ja. Oder? Oder? Oder? Oder? Oder? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> das blenden, Nein, du musst ihn nur mit der Düsternampe blenden. Egal dir. Ich wusste doch, dass das, ich wusste, dass es hier noch ein Buhu gab. Ja. Ja, wie gut ist sie sind, dass ich so vibriert habe? Ja. Dann könnten wir jetzt in die dritte Etage gehen. Ja. Da weiß ich zumindest auch, auch noch, wo, wo ein paar Wählen sind. Okay. Vielleicht haben, haben wir da sogar auch noch, auch noch die Chance, einen Buhu zu finden. Nee. <lacht> also ich puste dich an. Nein. Nein, warte mal. Wir sollten uns hier erstmal umschauen. Ja, viel, viel, drei Stücke. Einfach hier schlampig. Da oben ist zum Beispiel Truhe. Ja, und da oben ist auch oh, ein Kann Lauch. Ich überhaupt hier in dem Ja, hattest du. Ich wusste da ja selbst nicht, nicht was wir da machen mussten. Das war ein Buch, hast es das gehört? Das ist ein bisschen wie die englische Stimme von Spongebob. Da. Geh mal da rein, guck mal, ich, hier vibriere ich ganz stark. Ich glaube, ich weiß wo. Ja, so ja. Das ist doch Wasser. Den Kung Buu wollte ich Er war da gewesen. Ich komme. Aber was? Er ist weg. Wir müssen neu ist ein, ein, einfach nur jemand, der auf dem Klo festhängt. Hängt, was ganz schön traurig ist. Nee, da ist er nicht er ist ganz woanders oh. ich weiß wie folge mir erstmal müssen wir da durch oh Ähm. Oh, ich du Volltrottel. <lacht> ha! Du Volltrottel! Ähm? können die so mit dem Kaffee umgehen? Ne? Ja. Und wir. Wir müssen uns doch jetzt, äh. Ja. Ihr macht euren Job ganz schön scheiße. Uh, wait. Hm. Schere, die Schere. Nein, nicht die Schere. Und jetzt nicht. Mm. Nein, nicht ja, aber ich weiß, wo, wo noch ein Folge ist. mir. Oh, -oh. Mhm. oh Wir äh, Wir sollten hier weitergehen. Ja. Okay. War wieder am übrigens. ja, ich habe es gesehen. Ich habe auch vibriert. Sehe das an schön, ne? Die ne? nehme ich mit. Okay, das war's. Wir sollten gehen. Ich glaube, ich weiß, wo der Bohu ist. Ist bestimmt in dem in, in Wächterbüro. Aber du weißt. Ich weiß, wo noch ein Juwel ist. Ist. Ist. Folge bitte. So bescheuert. Und da haben wir das rote Juwel. Ich glaube, ich weiß auch, wo das ist. Folge mir. Nicht reingehen, noch nicht reingehen. Ah, da haben wir es noch. Wie haben das verpasst? Ich habe keinen Plan. Seite, ich ja. weiß nicht, ist das stärker oder, oder das hier? Hier sind nicht. Ist mal wirklich wir da Auch ganz untersuchen, oder? Nee, ich, ich muss es kaputt machen, und das ist auch schon sehr stark. Und von den beiden an. Na, hier sind nicht ja, ja ich ja, eine von den beiden so. ist, ist er sogar. Ah, ich bin Kungo.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 wie viel zwei ich äh, glaube wir haben jetzt gerade drei Buhus gefangen cool. wow. so, glaub, wir sollten mal zum labor zurückkehren hm. ja, das war aber. ja wir könnten auch einfach über start hat da rein da direkt dran ja, aber wir müssen so, oder so, zum, zum, zum, zum ja, ja irgendwann ja, na warte, ich krieg dich. wir Ich glaube in der vierten Etage dürfen wir alles haben. So viele Etagen hab jetzt nicht übrig, wo wir noch großartig suchen müssen? Nee, ne? Naja, wir haben. Ich weiß nicht weil die letzte aber wie verfüg immer ja stimmt wir haben wir haben in der in der 14 etage haben, haben wir alles haben wir alle gefunden aber dafür ist noch der buhu ja, aber damit kommen wir ja wenn man jetzt die dinge ist ja ja die können wir ja und können wir uns ja jetzt holen zumindest ja. also, ein paar davon Und wir können ja schon mal unsere hier abgeben. Ja. ja, Und dann auch mal überprüfen, wo wir noch Juwelen suchen müssen. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Na, ja, wir haben jetzt drei Burus gefunden. Ja. Und 1, 1, 1, 1, 1, 1, 16. Es dürften 1, 16 sein. 1. Wie sieht es mit unseren Juwelen aus? was wasseranlage haben wir fertig. Keller haben wir fertig. Lobby haben wir fertig. Gastronomie haben wir fertig. Läden haben wir fertig. Konzertbereit fertig. Okay, hier fehlen uns noch eine ganze Menge. Spukschluss haben wir. Da fehlen uns doch zwei. dafür fehlen uns noch eins. Ich weiß, wo, wo zum Beispiel beim Filmstudio äh, das letzte Juwel ist. Das weiß ich. 5, 7. 5 7, 12, 13. 5, 7, 12 und 13. Oder? Äh, und ja, 8 auch. 5, 8 auch. 5, äh. 7, 8, 12 und 13. Ja, also ich weiß zumindest, wo, wo bei 8, also das Filmstudio, ich weiß, wo, wo das letzte Jubel ist. Okay. Jetzt das weiß ich. Na gut, okay. Dann, dann würde ich sagen, dann holen wir uns mal erstmal ein paar Bohufinder. Ja, dann gibt es in, in den nächsten paar weiter mit Bohus jagen. Hm. Wie viele Bohufinder können wir denn holen? 11 Stück. Locker. Ja, direkt alle. Ja, holen direkt alle. Oh Gott. Also. Äh. äh. Äh. Äh. Äh. Ja, würde ja, ich sagen, geht es zum nächsten Part. Äh... Hat ein Boo-Part, ne? Ja, und nebenbei... Ich denke, ist, ne? Ja. Also eigentlich ist eher eine Juwelenjagd mit nebenbei... Boo. Uh, Sehr. Ich weiß nicht, wäre so die ja ah, wir sind sogar ausverkauft oh. und, ich noch holen. und 14 wir empfehlen uns dann noch ne? ähm, eigentlich noch mehr weil wir, wir waren ja nicht auf dem, noch nicht auf der letzten Etage ja. aber diese die, also, so, die also sollten Frankreich. uns nicht holen ja die sollten uns äh, ehrlich ich noch nicht holen wir können ja da da in einem Walkthrough nachsehen wo die sind da müssten wir nicht extra Geld ausgeben also ja, also, wir sehen jetzt hier, ja, wo die Bohus sind. Gehen wir auch zum Beispiel auf b 2 Ich würde mal sagen, da, da fangen wir auch an. Ach, ach, da ist hm. wegen den Finder. Ah. Ja, das ist äh, ja, weil, weil wir die ja die Finder haben. Wir müssen jetzt suchen wir im nächsten Fall erstmal erst die Buhusen anfangen. Dann gucken wir uns äh, in einem Walkthrough an, wo die Juwelen sind. Okay. Also sagen wir mal danke schön, fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.